Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch, dem riesigen Gartenmöbelgeschäft mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus. Man sitzt ein bisschen. Ich wollte mal ein paar Worte sagen zu Ausziehtischen. Und zwar, wir haben wie gesagt, ja, wisst ihr schon oft erwähnt, eine riesige Auswahl. Ich glaube, so viel hat keiner. Und da gibt es verschiedene Varianten, nämlich entweder zum Beispiel mit Einlegeplatten, ne? zum Beispiel sowas in der Länge Grundmaß 100 x 160, ausziehbar auf 2,20 bis auf 2,80 mit der zweiten Platte. Dann gibt es eben die tollen Geschichten mit dieser Einhandbedienung. Das ist ja total genial. Ne? Kann Jede Frau, jedes Kind, du siehst gar nicht, dass ein Ausziehtisch ist, dann ziehst du ihn aus, schiebst ihn zusammen, mit einer Hand gemacht. Ne? Und genauso wieder rein und wieder zusammen. Da haben wir wirklich eine große Auswahl mit verschiedenen Plattensystemen, mit verschiedenen Größen. Und äh, ja, das ist Trend. Das läuft richtig gut. Wir haben auch vieles da, haben wir viel geordert, viel schon weg, aber es ist noch da. Nicht zu lange warten, weil dieses Jahr wird es früh eng werden. So, dann haben wir eben auch diese Systeme mit vier Füßen, ne, wo genauso funktioniert. Jetzt mit einer Glas-Keramikplatte, dann eben mit einer äh, Keramikfliesen als Auflage. Grundmaß 100, 180 mit einer Platte, die rausgeht. Dann gibt es auch die kleinen Größen. Ne? gibt hier ein, ein bisschen einen Minitisch, der funktioniert aber genauso. Zu, runter, wieder raus. Größe weiß ich jetzt gar nicht, 80 mal 120 auf 160 oder so, irgendwas. Na? Dann haben wir hier die Markenprodukte von Fischer, von Tierra Outdoor, von Stan zum Beispiel. Und da haben wir jetzt auch Vollkeramik, das sind jetzt die Sachen mit, mit Einlegeplatte. Na? Größen von 1,60 m bis auf 3 ,20 Meter drei m etwa machbar. Zu den Platten sage ich in einem anderen Film noch was, Plattenqualitäten. Ja, also das ist, da könnt ihr, glaube ich, weit fahren, bis ihr sowas findet. Tschüss!